Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update auf diesem Kanal. Wir schauen uns wie immer zuerst den Bitcoin an, anschließend den Ethereum-Chart und dann zu guter Letzt den Dollar-Index. Was wir hier gerade sehen, ist relativ schlecht für die Bären, äh, für die Bullen. Die ähm, Bären sind hier in haben den Kurs hier in Kontrolle und da kann man sagen, was man möchte, aber aktuell gibt es hier keinerlei Anzeichen für irgendeine Bullenstärke. Das behaupten nur Leute, die von euren Verlusten leben. À la crypto influencer Top 10. Ja. <lacht> aber es ist wieder ein anderes Thema. Die Leute wie MM Crypto, Sunny Decree, Mo oder auch Karl, die leben davon, die Leute in die Irre zu führen und dann dementsprechend die... Stop-Loss-Positionen und auch die Liquidierungen schön in ihre Tasche reinzustecken. Aber das ist wieder eine andere Geschichte und äh, da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Es sollte sich auf jeden Fall mal darüber informiert werden, wenn man solchen Leuten folgt. Ähm, ich habe es im letzten Video oft genug gesagt. Ich habe gesagt, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier großartig hochgehen. Ich habe gesagt, mein Ziel wäre, dass wir den Bereich hier oben antesten. Ja? Ähm, dafür machen wir gerade einen 4-Stunden-Chart auf, dass man es das auch sieht. Ich habe dann auch rechtzeitig gesagt, sollten wir den Bereich hier nicht brechen, nachhaltig wird es definitiv eine ähm, Talfahrt geben. Ähm, ich gehe mal gerade hin, mach das hier weg. So, ähm, guck mal, ich habe ähm, die Shorts steigen, hatte ich gepostet um 11.11 Uhr. .11, ja. Das war dann quasi. Hier irgendwo, ja. Ähm, das habe ich noch mal gewarnt, dass die Shorts steigen. Ich habe dann auch mal noch gepostet, warum das aktuell so ist, dass der Kurs wieder am Fallen ist. Und zwar weil die ähm, das nächste ETF abgelehnt wurde, beziehungsweise noch nicht ähm, entschieden wurde, sondern verschoben wurde, was letztendlich für eine Ablehnung ähm, steht, ja. Ähm, wir gucken uns einmal kurz an, ähm, hier, dort sieht man es, ja, also ich habe hier das Diamond Pocket reingepostet, dann er hat die 35.100 geküsst und ist abgeprallt, es läuft alles nach Plan, ja, dann habe ich als nächstes ähm, hier gepostet gehabt, gestern um 9.20 Uhr, Bitcoin ist ein perfektes Beispiel dafür, was passiert, wenn die großen Helden der Krypto-Bubble plötzlich ihre Richtung wechseln. Ja, Damit sind Michael Saylor, Grayscale, Tesla, ähm, Elon Musk und so weiter und so fort. Also die Leute, die praktisch von jedem vergöttert wurden dafür, dass der Kurs so hochgeballert ist, ähm, haben ihre Richtung gewechselt. Ähm, wir sehen stetig fallendes Volumen und positive News plus Moonboy Clickbait Thumbnails. Keine Bullenpower mehr und ich sage euch auch genau warum, weil die TA nicht dazu passt. Und das ist genau der Punkt, den ich jedem von euch ans Herz lege. Wenn die TA bearish ist im großen Bild, ich rede jetzt nicht vom 5-Minuten-Chart oder 15-Minuten-Chart, ich rede vom großen Bild. Wenn die TA im großen Chart bearish ist, dann auf keinen Fall eine bullische. Ähm, eine bullische Bias aufbauen, um dann dort halt eben äh, irgendwelche Ausbrüche nach oben zu trainen, weil das wird definitiv nicht gut gehen. Ja, es sei denn, man nimmt diese Korrekturbewegung mit, das ist wieder eine andere Geschichte. Es läuft alles nach Plan und wie lange es dauert, bis wir den, äh, in dem Schneckentempo diesen Plan abschließen, ist mir letztendlich egal. Ja, da habe ich dann äh, hier gepostet gehabt. Ja. Und wir haben diesen Bereich noch nicht erreicht. Ja, Das muss man dazu auch sagen. Wir haben diesen Bereich noch nicht erreicht. Ich mache noch gerade die passende, äh, passende Zeichnung dafür auf. Ich muss noch gerade gucken, wo hier. Wir haben diesen Plan noch nicht erreicht. Also wir sind noch nicht in diese Zielzone rein. Und ich kann euch auch sagen, diese Zielzone kann auch bis hier unten hingehen. Denn das ist das Diamond Pocket. Ja. Ähm, ganz gefährlich wird es. Wirklich ganz, ganz, ganz gefährlich wird es. Und da können wir auch... Uns das Ganze direkt hier mal anschauen. Ganz gefährlich wird es, wenn der Bereich um die 30.300 nachhaltig fällt und wir in diesem Bereich einen doppelten Boden bilden könnten. Ja, aber dort dann in einem Hubs nach unten durchbrechen, um ein neues Low reinzumachen. Wenn das passiert, meine Lieben, dann sieht es auf jeden Fall sehr, sehr düster aus. Und da möchte ich auch definitiv nicht. Ähm, ähm, nicht in der long position drin stecken deswegen sitzen unsere stop loss auch dermaßen eng ähm, in dem sinne dass wir äh, diese bewegung zwar riskieren werden ja definitiv das ist auf jeden fall ein trade wert ja ähm, aber ich werde auf jeden fall damit sehr sehr hoher vorsicht dran gehen wir gucken uns jetzt einmal den verlauf im weekly an denn wir haben heute freitag und ich möchte echt, also wirklich niemanden, und das wisst ihr, ich möchte niemanden irgendwie auf einen anderen Weg bringen oder sagen, ja, ihr dürft nicht mehr bullig sein oder sonst irgendwas, das ist Bullshit. Ich sage euch nur, was die TA uns sagt. Und die TA sagt uns eindeutig, und da gehen mal gerade kurz in dem Bitstamp-Chart, denn ich glaube im Bitstamp-Chart, ja, ähm, mache ich das da mal kurz weg, ähm... Die TA sagt uns eindeutig und da brauchen wir uns auch wirklich keine anderen Muster oder sonst irgendwas rauszusuchen oder irgendwelche Master-Signale, die aufgeflasht sind oder sonstiges. Die TA sagt uns eindeutig, wir haben hier ein Problem und zwar der Kurs will nach unten. Schließt die Weekly Candle, so gehe ich davon aus, dass die nächste Candle dann wieder eine Bestätigungskandle wird und wenn die wieder bearish wird, dann geht es mit dem Abverkauf weiter. Wir sehen hier, wir haben eine bearish-Candle, obwohl es eigentlich auch eine bullische sein könnte. Die ist dann bestätigt worden mit einer eigentlich bullischen Candle, die aber letztendlich doch sehr aussagekräftig ist, was das Ganze angeht, dass es hier in einem neutralen Bereich stattgefunden hat, denn das hier schon fast ein Doji ist, ja. Und ähm, anschließend mit einer bearischen candle und jetzt beginnt das Spiel von vorne. wird diese wieder mit einer Bull äh bullischen candle konfirmed? Ähm, dann kann es sein, dass es wieder nach oben geht wird diese aber mit einer bearischen candle äh, confirmed, dann kann es natürlich, sehr schnell nach unten gehen. Und wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, es sieht halt eben immer mehr danach aus, als ob wir hier diesen Bereich brechen wollen. Und das ist halt eben das Gefährliche. Denn dann fängt der Spaß erst richtig an. Und ähm, dann ist erstmal, äh, sage ich jetzt mal, Blut auf den Straßen. Und dann fangen die Großen an zu kaufen. Ja? Hier werden die nicht anfangen zu kaufen. Ich habe mir jetzt gerade mal nebenbei hier ähm, Token View äh, aufgemacht, wo man sieht, wie viele... Ähm, bitcoins verkauft wurden in den letzten 24 stunden und es sind heute schon wieder 36 stück ja das hört sich vielleicht nicht viel an aber wenn man das mal auf die woche hochrechnet sind wir bei 250 stück ja äh, im durchschnitt was hier angezeigt wird und in den letzten drei tagen über 1000 bitcoins um die werden halt eben hier wirklich in dem rahmen abverkauft dass die keine verluste machen und ich frage mich warum kaufen die hier nicht den boden die Frage solltet ihr euch selbst auch stellen. Ja, Also wenn hier wirklich ein günstiger Preis zum Kauf wäre, warum kaufen wir hier nicht den Boden? Beziehungsweise kauft äh, CraySkull hier nicht den Boden? Ja. Ähm, jetzt kommt die andere Seite und sagt, ja aber wir haben so und so viel Ver ähm. So und so viel Altcoins verkauft, ja, äh, gekauft, ja, aber die werden auch mittlerweile wieder verkauft, ja. Wir haben eine durchgehend rote Liste, ich mache sie mal gerade kurz auf, dann sehen wir es hier, ja. Wir haben hier eine durchgehend rote Liste. Wir haben zwar diese Summen, die gekauft wurden, aber die werden auch täglich so abverkauft. Und das hält natürlich dann ein paar Monate, so kann man Gewinne mitnehmen, denn die Coins sind hier nach oben geschossen und, ähm, Du kannst ja mit diesen Coins nicht nur auf Long setzen, sondern auch auf Short. Dementsprechend sollte man sich da Gedanken machen. Ähm, als nächstes gehen wir zum Ethereum Chart. Den habe ich mir ehrlich gesagt seit dem letzten Videos gar nicht mehr angeguckt. Aber da schauen wir auch mal rein. Okay. Auch hier dasselbe Spielchen. Wir haben ein, ähm, äh, ein Harmonik-Pattern. Muss man natürlich noch anpassen. Ich habe das jetzt nicht mal so schnell reingeklatscht. Ähm, das hier ist für mich ein wunderschönes Pattern, welches dann letztendlich hier oben seinen ersten Abverkauf gesehen hat. Und auch hier habe ich gesagt, sollten wir in diesem Bereich hier reinkommen, wird es zu einem Abverkauf kommen. Sollten wir hier durchschießen, dann wäre der Trade zwar am Arsch, aber wir wüssten, in welche Richtung es geht. Und auch hier sage ich, wir haben hier eine 1 gesehen, hier eine 2 gesehen oder womöglich auch hier erst eine 2 gesehen, die jetzt noch gebildet wird. Das kann gut möglich sein, aber das, was ich jetzt aktuell sehe und das ist ja das Wichtige, ist, dass wir hier eine 1 gesehen haben, dann hier eine 2 gesehen haben und jetzt hier mit einer 1 der 3 beginnen beziehungsweise begonnen haben und hier schon die zwei der drei äh, fertig ist. Und ja, das sind halt eben einfach Prognosen, die zeigt euch niemand da draußen, weil ähm, es immer gegensätzlich zu dem ist, was die Leute, die euch das erzählen, eigentlich handeln. Denn ja, man kann jetzt natürlich behaupten, die sind Permabullen und keine Ahnung was, aber die träumen jetzt in dem Bereich hier von 200, 300.000. Ja, ich bin froh, wenn irgendwann Bitcoin noch mal über die 40.000, äh, über die 60.000 geht. Ja, ähm, aber das ist ja kann man nichts sagen. Also Ethereum auf jeden Fall hat seinen Meister ähm, im Diamond Pocket gefunden. Man sieht auch wunderschön, was das für eine ähm, extreme äh, Bewegung war und ja, man hat hier in dem Bereich definitiv damit zu rechnen, dass es nochmal eine solche Bewegung geben kann. Ja? Dass wir hier nochmal einmal kurz durchwickeln, dann hier nochmal den machen, vielleicht nochmal kurz durchwickeln und dann so. Ja? Warum? Ähm, ist relativ easy zu erklären. Ethereum sowie auch Bitcoin und alle anderen ähm, Kryptowährungen, die relativ soll ich sagen ähm, relativ große sprünge machen wenn jemand äh, irgendwas twittert oder sonst irgendwas müssen darauf vorbereitet oder beziehungsweise sind nicht darauf vorbereitet dass wenn ein twitter post kommt dass dann halt eben praktisch dieser bereich genügend ähm, schutz durch ordern beziehungsweise durch ähm, Stop Losses im Long-Bereich oder sonstiges hat, ja. Ähm, diese Bewegungen hier, das sind halt eben Traumbewegungen, ja, wenn sowas passiert und dann nach unten geht. Aber das sind keine Standardbewegungen. Die richtigen Bewegungen sind eigentlich die, wo es dann kurz durchwickt und dann praktisch der Move nach unten kommt. Oder ach zweimal oder dreimal nach oben durchwickt, dass die Leute denken, oh scheiße, jetzt bricht der doch oben aus, der bricht doch oben aus und dann kommt erst die Bewegung nach unten und da muss man halt eben vorsichtig sein. Meine Ziele vor ähm, jetzt wo so in den nächsten Wochen, ja, ich sag jetzt mal Wochen, Monate ist ein bisschen weit vorgegriffen. Meine Ziele für den Ethereum-Kurs sehen wie folgt aus. Wenn das hier wirklich so sein sollte, dass wir hier vielleicht nur eine A gesehen haben und jetzt an B dran, äh, eine, äh, eine, eine B gesehen haben und jetzt an der C dran sind, könnte das so der Bereich um die... Ähm, ja, ich zeichne es mal ein. So, der Bereich hier könnte es sein, so zwischen 1.133 US-Dollar und 794 US-Dollar. Kann sehr gut passieren, muss nicht passieren, kann aber sehr gut passieren. Wir gucken uns doch mal eben kurz an, warum ich der Meinung bin, dass das auch ein sehr gutes ähm, Ziel ist. Und zwar, wenn man von hier nach hier anlegt, Moment, ich muss ein bisschen hoch scrollen. Anlegt dann sieht man auch okay, das befindet sich ungefähr im Minimal korrekturbereich dieses harmonik patterns Das heißt also, das ist ein schönes Cluster, ähm, was man auf jeden Fall im Auge halten sollte. Und der Worst Case, in meinem in, also für mich Worst Case, denn ich hoffe nicht, dass es großartig viel tiefer geht, wäre natürlich dieses 0618er bis 0786er. Ja, ähm, 0618 ist schon heftig, 05 ist ebenfalls schon heftig, aber äh, wir hoffen mal, dass es nicht so weit kommt, denn dann wird es auf jeden Fall eine längere Eiszeit. Ähm, was aber nicht schlimm ist, denn das bedeutet natürlich wieder, man kann seine Bags äh, auffüllen und dann, wenn keiner mehr an Bitcoin glaubt, ist genau die richtige Zeit, um in Bitcoin zu investieren. Aktuell ist es so, dass jeder in Bitcoin äh, investieren möchte ähm, und dass sich die News überschlagen von irgendwelchen positiven News und da passiert überhaupt nichts, ja, und dann kommt eine News von wegen, dass äh, das Bitcoin-Mining in China, ähm, keine Ahnung, äh, was war die letzte News, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, aber irgendetwas nochmal mit dem Bitcoin-Mining, was eigentlich schon längst alter Schinken ist, ja, und die TA passt dazu und Klatsch ist der Kurs unten, ja, und so läuft das halt eben, die TA muss zu den News passen und umgekehrt, ähm, spielt es absolut keine Rolle. Wenn die News scheiße ist, aber die TA gut ist, bedeutet das noch lange nicht, dass der Kurs zusammenbricht. Denn das ist eigentlich ähm, ganz simple TA. Der Kurs macht das, was die TA sagt. Ja? Und ähm, die Großen haben natürlich andere äh, Möglichkeiten zu sehen, was, was in Zukunft passieren könnte, aus dem Grund, weil sie ja die Zukunft so gesehen steuern mit ihren Bewegungen. Ähm, das ist aber so ein Punkt, wo man halt eben als Kleininvestor oder auch als Trader oder Hobby Trader oder wie auch immer dann halt eben abwarten muss, ähm, was die Market Maker als nächstes machen, um dann halt eben da vorzusorgen. Wenn du gut vorbereitet sein möchtest und auch äh, von einigen Leuten wie uns äh, Tipps erhalten möchtest beziehungsweise das heißt Tipps, aber ähm, ja Beispiel setups die wir natürlich auch selbst äh, handeln dann kannst du dich gerne bei Dennis oder mir melden. Einfach unten in der Beschreibung in den Crypto Talk reinkommen und nachfragen, wie man in die Academy reinkommt. Oder halt eben eine direkte Nachricht an uns. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Dollar Index. Wir sind jetzt schon bei 16 Minuten, aber dieses Video musste mal ein bisschen ausführlicher besprochen werden. Wir haben im Dollar Index diesen Bereich. Ich muss hier mal kurz ganz nach hinten machen, weil... Das ist leider ganz nach hinten verschieben. So genau, also wir haben hier den Dollar-Index und wir haben hier diesen Bereich um das 0786er Fibonacci Level, also den, das Diamond Pocket nach oben einmal gebrochen, nach oben zweimal gebrochen mit einem Higher High, mit einem Lower Low bis jetzt beendet. Und jetzt kommt es halt eben darauf an, brechen wir jetzt komplett durch oder nicht. Ja? Wenn wir uns das Ganze mal auf Daily-Sicht angucken, haben wir rein theoretisch ein Daily-Close über dem Diamond Pocket. Letztendlich wurde es aber nicht bestätigt, weil wir dann diesen Abverkauf gesehen haben. Jetzt ja, ist die Frage aller Fragen, was passiert als nächstes. Wir haben zwei Möglichkeiten und die werden dann natürlich auch darüber bestimmen, was mit Bitcoin in der kurzen Zeit passiert, wie stark sich das auswirkt. Ist natürlich abzuwarten, aber das sind die zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Möglichkeit Nummer 1 ist, wir haben hier eine A gesehen, haben hier eine B gesehen und sehen jetzt hier noch eine C, ja, das könnte Möglichkeit A sein, ja, Möglichkeit 1 sein, so, das wäre die Möglichkeit Nummer 1 und die Möglichkeit Nummer 2 wäre, dass wir hier eine 1 gesehen haben, dann hier jetzt eine 2 sehen und dann mit einer 3 nach oben durchstarten. Ähm, wie hoch das Ganze sein wird, wie gesagt, ich lege jetzt einfach mal hier aus Spaß an und dann gucken wir uns mal an, wo die Ziele sind. Also es fängt auf jeden Fall mit dem Zielbereich an bei 94, aber es geht auch nach oben in den 96er-Bereich und wenn es wirklich Stark extensiert, dann halt eben wirklich 98 bis 100. Ähm, das ist aber dann auch erst die Welle 3. Ja. Müssen wir uns mal angucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Was einem letztendlich zum Schluss zu sagen bleibt, ist: Lasst euch nicht verarschen. Ähm, die Bereiche, die wir hier gerade sehen, sind äh, nicht gerade sehr stark umkämpft von den Bullen. Ja. Also es sieht. Für mich persönlich stark danach aus, dass wir den Bereich hier auch bald hinter uns lassen. Und wenn wir den Bereich hinter uns lassen, dann ist erstmal freier Fall bis in den 24.000er 24 Bereich. Und selbst da könnte es dann wirklich knapp werden, dass wir dann halt eben wirklich einen Abflug direkt auf die 20.000 sehen. Und von dort aus, ja, von dort aus könnte es natürlich passieren, dass wir eine mächtige Bewegung entgegengesetzt bekommen. Wenn man aber darüber nachdenkt, dass wenn hier erstmal der... Wenn hier erstmal der Short-Train äh, ins Rollen kommt, dann kann es natürlich sein, dass die 20.000 definitiv kein Stop-Loss-Ziel ähm, mehr sein wird, weil die Leute dann hier ihre Positionen wahrscheinlich schon aufgelöst haben und hier unten fast nichts mehr an, Liqui äh, an Liquidität da ist um äh, beziehungsweise an Positionen da ist, um dann wirklich da halt zu finden. Aber das ist wieder eine andere Geschichte und das kann man jetzt noch nicht sagen, sondern das muss man sagen, wenn es passiert ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start ins Wochenende. hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Teilt das Ganze. Haut das Ganze so dermaßen in die Trends rein, dass wir endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das gilt auch für Dennis seine Videos. Und damit verabschiede ich mich. Euer Krypto von der Bulversberg Academy. Macht's gut. Ciao.